Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr dabei seid. Kann man mit Hunden zusammenleben, ohne Leckerchen einzusetzen? Ich sage ja und ich sage nein. Jeder soll das so für sich entscheiden, wie er möchte. Ich glaube, Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass wir wieder eine eigene Meinung haben. Wir kriegen alles so vorgekaut und deshalb appelliere ich an alle Hundehalter da draußen, dass sie doch bitte selber entscheiden, ob sie und wie viele Leckerchen sie einsetzen. Ich persönlich bin ein Freund von wenig Leckerchen bis hin zu gar kein Leckerchen. Weil ich möchte mich und meinen Hund nicht von einem Hilfsmittel abhängig machen, damit die Beziehung besser läuft. Ich nehme seltenst Leckerchen mit. Jetzt bei Bejo und Hazel, bei meinen Neuzugängen, habe ich das zwischendurch beim Abruf Training eingesetzt, aber ansonsten bin ich eher ein Freund von der leckerlosen Beziehung. Ihr müsst euch überlegen, wenn ihr einen Menschen kennenlernt und ihr wollt aus einer Bekanntschaft eine Freundschaft machen, aus der Freundschaft eine Beziehung, aus der Beziehung eine Liebe, dann setzt ihr doch nicht unbedingt irgendwelche Hilfsmittel oder Leckerchen ein. Also diese Manipulation, Bringt dann irgendwann auch die Gefahr mit sich, dass der Hund lernt oder der Mensch lernt, ach nur wenn ich etwas bekomme, funktioniere ich. Das ist gefährlich. Hat man dann irgendwann keine Leckerchen dabei, hat man jetzt für seinen Partner nicht das Riesengeschenk dabei, dann wird der Partner vielleicht irgendwann sagen, ey, aber beim letzten Mal habe ich aber und beim, mm, das ist aber seltsam. Und der Hund wird auch irgendwann hingehen und sagen, hey, ich, ich schaue gar nicht mehr zu dir, sondern ich schaue zu dem, was du in der Tasche hast. Also ich baue eine Beziehung zu deinem Tascheninhalt auf und nicht zu dem Menschen. Das ist ein Unterschied. Deshalb glaube ich, dass man Leckerchen wirklich nur begrenzt einsetzen sollte und dann auch wirklich gezielt. Wenn man das abnutzt, gewöhnt der Hund sich daran. Genau wie in Stresssituationen, wenn wir mit einem Hund an einem anderen Hund vorbeigehen, der Hund flippt aus, wir lenken ihn mit Leckerschen ab. Gibt es ganz, ganz viele Hunde, und das habe ich in den letzten 30 Jahren selber erfahren dürfen, die dann irgendwann gar nicht mehr auf Leckerschen reagieren. Die flippen komplett aus, da kann man denen die Leberwurst unter die Nase halten, die flippen trotzdem noch aus. Ich bin ein Freund von einer Beziehung und nicht von der Erziehung. Und wenn man Leckerchen zur Hilfe nimmt, ist das absolut in Ordnung. Das, wie bereits erwähnt, kann jeder für sich selber entscheiden. Also, pff, ihr seid doch erwachsen. Wenn ihr merkt, ach, das hilft, ja, dann macht es doch weiter. Wenn ihr einfach merkt, oh, ich habe jetzt schon fünf äh, Leckerchen-Tüten diese Woche verballert und trotzdem flippt mein Hund noch aus oder springt mich an oder jagt hinter Joggern her oder zeigt unangemessenes Verhalten im Auto oder wie auch immer. Ja, wenn dann die Leckerchen nicht mehr helfen, ja, dann äh, dürft ihr sie auch sein lassen. Wichtig ist hier an dieser Stelle zu erwähnen, dass man das nicht pauschalisieren kann. ja. Also jeder Hund ist anders, jeder Mensch ist anders und jedes Mensch-Hund-Team ist auch anders. Deshalb können Leckerchen bei einem Team total super sein und bei dem nächsten eben nicht. Und ich möchte euch nicht wie ein Oberlehrer vorschreiben, ob ihr jetzt Leckerchen einsetzen dürft oder nicht. Ich meine... Ihr lebt doch mit eurem Hund zusammen und ihr kennt euren Hund am besten. Aber gerade am Anfang einer Beziehung würde ich das mit den Leckerchen wirklich reduzieren. Bitte nicht zu viel machen, weil ihr versaut euch sonst die Beziehung. Euer Hund wird zum Leckerchen-Junkie und das ist nicht gut. Wenn er nachher nur noch auf die Leckerchen aus ist und gar nicht mehr den Kontakt zu euch aufbaut, dann fände ich es schade, sagen wir mal so. Aber man sollte es, wie gesagt, nicht pauschalisieren. Jeder Jeck ist anders, sagt man ja in Kölle. Ne? Und ähm, so sollten wir es auch mit den Mensch-Hund-Teams halten. Und wenn ihr das Gefühl habt, hey, ich fühle mich besser, wenn ich ein paar Leckerchen in der Tasche habe, wenn ich unterwegs bin, dann nehmt sie doch mit. Aber vergesst bitte nicht, euer Leckerchen einzustecken. Also eure Schokolade. Wenn ihr euren Hund loben wollt, ohne Leckerchen, wenn ihr mit eurem Hund eine intensive Beziehung aufbauen wollt, ohne ihn zuzufüttern, dann setzt doch einfach mal das verbale Lob ein, das körperliche Lob ein. Ihr könnt so wundervoll mit Hunden in den Austausch gehen, in den emotionalen Austausch. Also wenn ihr zärtlich zu euren Hunden seid, wenn ihr sie mal kurz streichelt, wenn ihr ihnen ein liebes Wort gebt, wenn ihr ihnen zeigt, dass ihr, nur alleine ihr, immer für den Hund da seid. Ja, dann braucht er nicht unbedingt auch noch obendrauf ein Leckerchen, sondern er hat ja euch. Wenn ihr es schafft, euch von eurem Hund ein Stück weit zu lösen, werdet ihr intensiver mit ihm in einer Beziehung zusammenleben können und ihr werdet weniger Leckerchen brauchen. Glaubt mir, umso mehr Distanz man teilweise aufbaut, umso intensiver wird die Beziehung. Ihr dürft mit euch in eine positive und in eine energiereiche, wundervolle Beziehung gehen. Und dann könnt ihr auch mit eurem Gegenüber eine tolle Freundschaft aufbauen. Auch ohne Leckerchen. Sprich, ihr liebt euch und dann könnt ihr auch lieben. Macht euch bitte nicht abhängig von Käse, Wurst oder sonstigen Dingen. Es wäre ja auch schlimm, wenn ihr jedes Mal, wenn ihr in eine Begegnung mit einem Menschen gehen würdet, erstmal ganz viel essen müsstet und vielleicht euch drei Schnäpse trinken müsstet, damit ihr diese Begegnung einigermaßen gut übersteht. Ihr werdet abhängig. Macht euch bitte nicht abhängig von Leckerchen mit euren Hunden, aber wenn ihr sie einsetzen wollt, dann setzt sie ein. Habe ich auch überhaupt kein Problem mit, weil... Ich habe bereits erwähnt, ihr seid erwachsen, ihr wisst, was ihr tut. Und eure Beziehung mit eurem Hund ist was ganz, ganz Wundervolles und ihr habt schon so viel erreicht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal. Würde ich mich freuen. Bis dahin. Ciao.